Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Siehe links unten. Wir sind jetzt bei Prozentrechnung und wir wollen sehen, wie die Prozentrechnung bei Wachstum oder Zerfall funktioniert. In diesem Absatz werden wir, mit Auf wenn wir uns mit Aufgaben beschäftigen, bei denen irgendeine Größe mehr oder weniger wird. Schauen wir ein Beispiel an. Das Gehalt eines Beamten war 1.800 Euro und würde um 2,5% gekürzt. Berechnen Sie das neue Gehalt. Um wie viel Euro würde das Gehalt gekürzt? Muss ich da korrigieren? Schon <lacht> ja. Es gibt zumindest zwei Wege, um diese Aufgabe zu lösen. Wir werden hier nur den Weg lernen, der für die Umkehraufgaben, die wir im nächsten Absatz lernen werden, so hier im Video schon, notwendig ist. <lacht> Zur Erinnerung, der Wert am Anfang, also das Ganze, ist immer 100%. Wie kann man hier den Wert am Anfang verstehen? Das ist ja auch geschrieben, der war am Anfang 1800 Euro, also dieses 1.100 Euro ist 100%. Das Gehalt würde gekürzt, also wurde um 2,5% weniger. Also daher bleibt dann 100 minus 2,5, also 97,5 und das ist ja Prozent. Manche werden sich jetzt beschweren, jetzt dass ich da nicht Prozent geschrieben habe, ist mir egal. Also Prozent des Gehaltes. Wir wollen wissen, wie viel Geld in Euro diese 97,5 Prozent ist. Wir haben gesagt, also das ist am Anfang, also das ist 100 Prozent. 1800 Euro ist 100%. Ja. Was bleibt dann am Ende? Wie viel haben wir am Ende? 97,5%. Ja. Und wie wir bei Schlussrechnung gelernt haben, also schrägige nur mal durch die andere Zahl, wenn man das macht, ist das Ergebnis 1755 Euro. Noch ein Beispiel. Ein Baum ist 5,6 Meter groß und wächst in einem ja, auf 6 Meter. Wie viel Prozent ist da jetzt gewachsen, ist die Frage. Ja? Ist jetzt nicht der Prozentsatz gegeben, sondern ist gefragt. Der Prozentanteil ist gegeben. Also, wie, viel, wie groß war der Baum am Anfang? Das ist da gegeben, 5,6, das ist am Anfang. Wie viel ist es am Anfang? 100 Prozent. Ja, also 5,6 Meter ist 100 Prozent. Schreibt man nebeneinander. Und Meter mit Meter, Prozent mit Prozent. Wie viel ist der Wert am Ende? 6 Meter ist eh gegeben hier. Also das ist äh, 6 Meter. Aber hier ist jetzt gefragt, um wie viel Prozent ist er gewachsen? Ja. Das bedeutet, man muss den Unterschied berechnen. Also 6 Meter minus 5,6. 0,4 Meter, Prozent, Meter Entschuldigung, ist der Größer geworden. Ja? Also wir müssen jetzt den Wert 0,4 benutzen. 4,6 war er am Anfang und 0,4 Meter ist er größer geworden. Ja? 5,6 ist 100 Prozent und Meter mit Meter Prozent mit Prozent mal Quer gegenüber durch die andere Zahl. Das Ergebnis ist ungefähr 7,14 Prozent. Umkehraufgaben jetzt. Man hat in seinem Haus ein neues Zimmer aufgebaut. Die Fläche des Hauses ist dadurch 15% mehr geworden. Und das Haus ist danach 112,7 Quadratmeter. Berechnen Sie die ursprüngliche Fläche, also wie es am Anfang war. Am Anfang, noch einmal betont, ist der Wert 100%. Und in diesem Fall ist der Wert gefragt. Der ursprüngliche Wert ist gefragt. Ja? Also das Gefragte, was am Anfang ist, und dafür schreibt man ein Symbol, x, ist 100%. Das schreibt man also an einer Reihe. 100% ist gefragt, wie viel das am Anfang war. Jetzt, das Haus ist um 15% gewachsen. Es ist 15% mehr geworden. Also es ist jetzt 100 plus 15, 115 Prozent. Ja? Also diese 112,7 Meter ist nicht wie viel das Haus gewachsen ist, sondern wie viel das Haus ist am Ende. Und das ist 115 Prozent. Okay? Und daher schreiben wir jetzt hier, 100 Prozent ist gefragt, ist der Wert am Anfang, und der ist gefragt, der ursprüngliche Wert. 115 Prozent ist das ganze Haus am Ende, also das ist 112,7 Quadratmeter. Also, Quadratmeter mit Quadratmeter, Prozent mit Prozent. Das Gegebene, so wie es gegeben ist. Schräge genug mal durch die andere Zahl. Das Ergebnis ist 98 Meter. Man kann hier feststellen, das Haus ist um 14,7 Meter gewachsen. Ja? Das ist dann 15 Prozent des Wertes am Anfang. Also von 98 Meter. Okay. Noch ein Beispiel, ein Tisch wurde um 10% geschnitten, die neue Länge ist 2,7 Meter, berechnen Sie die ursprüngliche Länge. Die ursprüngliche ist der Wert am Anfang, das ist gefragt, also das ist x, und das ist aber 100%. Der Wert am Anfang ist immer 100%. Also daher ist x 100%, das ist so nebeneinander geschrieben. Der Tisch würde in diesem Fall geschnitten, es würde es wurde weniger, also von 100% minus 10%, es bleiben dann 90%. Also 90% ist die Länge am Ende, 2,7 Meter, was geblieben ist. Und wenn man die Rechnung jetzt macht, quer gegenüber mal durch die andere Zahl, findet man heraus, der Tisch am Anfang war 30 Meter. Das war eine kleine Vertiefung in Sache Prozentrechnung. Danke sehr.